Das sollte ungefähr äh, so hinhauen Okay, die Namen habe ich auch richtig geschrieben Gut, dann fangen wir jetzt offiziell an Hallo Janik, by the way ähm, Willkommen zum Podcast Sind noch, noch nicht so viele eingetrudelt, aber das kommt noch Die werden noch eintrudeln hm. ähm, Am Start sind Fire, den kennt das ihr natürlich ich. Logischerweise ähm, von, dem, von den Videos und auch von den Streams Und ähm, mein alter, alter Lange verschollener Let's Play-Kollege Silent der leider so ein bisschen äh, verschwunden ist. Sag mal, was ist los? Ähm, ich spiele immer noch relativ viel, aber halt nicht äh, on-air, sondern relativ viel offline. okay Daran liegt es eigentlich hauptsächlich aktuell. Okay. Ich spiele relativ wenig. Ja. Was spielst du denn so momentan? Äh, seit Classic draußen ist, spiele ich sehr viel WoW Classic. WoW Classic? Okay. Ja. Ich habe von vielen gehört, dass da nicht so viel Content drin ist und die relativ schnell auch durch waren und dann... Ja, ich, was heißt durch, ne? So schnell kriegst du sowas halt nicht durchgespielt. Das ist halt ein MMO, ne? Das ist ich immer die Frage. Ja, ja. also, wann ist der Content durch? Ne? Also ich bin jetzt bin auch in der Gilde. Wir sind bei uns auf dem Server die, die schnellste Gilde. Oh, wir nice. haben natürlich BWL äh, längst gecleared Am ersten Abend, als es rauskam. Von daher so gesehen haben wir den Content durch, ja. Aber es gibt immer noch genug zu tun. Okay. Äh, gut. Ja, dann hast du auf jeden Fall zumindest lebst du noch. Ja? Und YouTube-mäßig ähm, weiß nicht, machst du da noch was? Oder nicht mehr so? Let's ähm, hat sich auch dadurch zurückgefahren. Also, ich habe vor ein paar Monaten, paar Wochen noch, schon nochmal einen Stream gemacht, wo ich ein bisschen was erzählt hatte. Mhm. Den, den war nicht auf YouTube, den gab es noch auf Twitch. Ähm, wo ich gesagt habe, dass ich wieder mehr machen will. Das ist auch immer noch so, aber ich will mir das nicht so aufzwängen. Also, es steht in den Sternen. Könnte okay. sein, dass bald ja. wieder was kommt. Okay, Moment kurz, zack. Ähm, Gut, Hauptsache, du machst das weiter. Wäre schade, wenn du jetzt komplett aufhörst. Äh, gut, wir ähm, haben jetzt heute eine Agenda und zwar ähm, reden wir über Pay-to-Win. Und Pay-to-Win ist eigentlich, äh, sollte man meinen, ist schnell abgehakt, weil da die Meinungen, sollte man auch meinen, relativ einstimmig äh, sind. Aber Pay-to-Win spaltet sich dann noch in etwas mehrere Unterbereiche auf, wo man dann auch ähm, verschiedene Meinungen vertreten kann tatsächlich. Ich habe da auch schon meine Diskussion gehabt über Pay-to-Win. Ähm, zuerst einmal die Frage, was ist Pay-to-Win? Was ist Pay-to-Win für euch? Tom, zuerst. Naja, eigentlich ist es ja Pay-to-Win. Eigentlich, wenn wir jetzt zum Beispiel Star Wars Battlefront 2, als schönes Beispiel, ne? wo du durch Lootboxen, Charaktere noch bekommen hast, die einfach stärker sind als andere Charaktere, also dass du höhere Stats hast im Spiel, bessere Gewinnmöglichkeiten hast, stärkere Abilities hast, einfach nur eine höhere Chance hast zu gewinnen. Das ist eigentlich das Pay to Win. Ich unterscheide es tatsächlich selber in andere Kategorien noch selber. Okay. Aber das ist so generell Pay to Win. Für mich gibt es doch Pay to Progress etc. Aber das ist ja was anderes. Ja, da, dazu kommen wir auch noch. Das habe ich mir auch noch hier notiert. Und für dich, Silent? Ja, würde ich eigentlich so unterschreiben. Also. Es gibt natürlich verschiedene Abstufungen dazu, ähm, aber es gibt zum Beispiel Spiele, die, wo du im Prinzip den Content nur durch Echtgeld beispielsweise bekommen kannst ähm, und dadurch halt deutliche Vorteile hast dass nicht nur kosmetischer Natur ist, das ist dann für mich ganz klar Pay-to-Win. Über die anderen Abstufungen davon könnte man auch äh, diskutieren, ob das jetzt wirklich Pay-to-Win ist oder, oder irgendwas anderes oder einfach nur eine Zeitersparnis und man könnte es sich theoretisch auch so erspielen, mhm. aber äh, ja. Okay. Ähm, die Definition von Pay-to-Win, ich lese sie mal ganz kurz vor, ist, Moment. Pay-to-Win ist ein Spiel dann, wenn man gegen Bezahlung, in Anführungszeichen, Power erhält, welche ohne nicht, nicht in-game zugänglich ist, also ohne Echtgeld oder Bezahlung. Das heißt, Waffen, die mehr Schaden verursachen, höheres Level, stärkere Rüstung etc. etc. als ihre in-game auffindbaren Pendants. Ähm, das ist eine der Definitionen von Pay-to-Win, tatsächlich gibt's noch eine andere und zwar, Pay-to-Win ist jedes Spiel, wo man Inhalte kaufen kann, die nicht rein kosmetisch sind, was ich jetzt äh, partout nicht wirklich unterschreiben würde, weil, äh, Skins jetzt nicht wirklich, ach so, warte mal, die, die nicht rein kosmetisch sind, okay. Würde ich trotzdem nicht unterschreiben, weil äh, selbst wenn man nicht rein kosmetische Sachen, äh, erkaufen könnte, muss man da doch die Abstufung machen, ist es Schnell erspielbar ist es langsam erspielbar sind die Waffen sinnvoll oder nicht sinnvoll oder einfach nur komplett broken und zerstören alles und jeden da muss man dann auch nochmal gucken ähm, ja das sind so die Definitionen also Sachen die man ähm, basically Definition A ist Sachen die man die man ähm, für echt Geld erwerben kann die es so nicht für echt Geld gibt und die einen ähm, unfairen Vorteil verschaffen und halt äh, Definition B alle Sachen, die nicht rein kosmetisch sind, was ich aber nicht so unterstre unterstreiche. Äh, was sind denn so eure eigenen Erfahrungen? Hallo Slane, by the way. Was sind denn eure eigenen Erfahrungen mit Pay to Win? Wir gehen wieder, wir gehen von links nach rechts, also hier auf dem Screen seht ihr das auch dann von links nach rechts am besten immer gegen den Uhrzeigersinn. So. Erfahrungen mit Pay to Win. Tatsächlich spiele ich keine Handygames, wo pay to win sehr stark vertreten ist, irgendwie. Das sind Mobile Games wirklich sehr sehr stark vertreten. Es ist halt Alter. gefühlt irgendwie im zweiten oder dritten Spiel, aber eigentlich die einzige Erfahrung, die man machen könnte, wo ich auch mir sage Pay to Win, habe ich ist da jetzt irgendwie nicht so stark vertreten mehr. League tatsächlich. League of Legends. Weil Leak, ja, weil in League gibt es einzelne Skins, wo zum Beispiel die Hitbox von den Grab größer ist minimal. Ja, tatsächlich. Okay. Tatsächlich, ja, es gibt so einen Blitzcrank-Skin zum Beispiel, der hat eine minimal große Hitbox und der fliegt schneller. Okay, krass. Und ähm, es gibt auch noch einen Skins, skin irgendwie, wo ein Speer unsichtbar werden kann, wenn du ihn richtig wirfst. Und okay. das, ja, das sieht man nicht Das auf... wahrscheinlich aber schon auf relativ hohem Niveau auch, oder? Bei den Spielern. Da würde ich ja auch nochmal einen Unterschied sehen. Also ich denke mal für normale Casual-Spieler macht das wahrscheinlich dann auch gar keinen großen Unterschied, oder? Ob man diesen Skin nee, dann hat oder das... nicht deswegen das sind halt wirklich minimale einheiten hitboxen die der, die Hitbox ist halt um zwei drei einheiten größer oder so. das fällt halt eigentlich nicht auf aber es ist halt so die einzige erfahrung die ich gemacht habe andere würdest Spiele, du würdest du das jetzt pay to win wirklich nennen wenn es wirklich also so normal ist ich, ich glaube tatsächlich was die sperren gibt weil die siehst du wirklich nicht zum beispiel okay. ähm, oder dass die travel time wirklich von projektieren schneller ist würde ich sagen in hoher elo in hohen gebieten ja also ein bisschen aber als Casuals bemerkst du den Unterschied fast nicht richtig. Okay. Aber das ist halt so das Einzige, was ich miterlebt habe, weil ich spiele tatsächlich bewusst überwiegend nur Spiele, wo ich alles selber erspielen kann, damit ich so wenig Geld wie möglich ausgebe. In dem Falle noch extra dafür. Ja, das und ist ja auch, das <lacht> das ist ja auch sinnvoll. Ist halt, ja, und das Einzige, wo ich dann Geld ausgebe, ist halt Cosmetic. Wirklich pur Cosmetic. Wenn ich das Spiel, keine Ahnung, 500 Stunden spiele, kann ich auch mal ein 20 reinstecken oder so. Ja, klar, man soll ja auch die Entwickler für gute Sachen supporten. Ähm, das bei, dir ist, ist das einzige. bei dir ist Silent? Ja, ist bei mir eigentlich ähnlich. Also, dadurch, dass ich gar keine Mobile-Spiele spiele, bin ich da immer relativ verschont geblieben, weil ich auch in diesem ganzen Free-to-Play-Markt, was jetzt ähm, Computerspiele und so angeht, eigentlich relativ wenig in der Vergangenheit gespielt habe. Einzige Ausnahme ist vielleicht Star Wars Battlefront. Ich habe ja den ersten Teil sehr viel gespielt damals und bin ja, damit ist mein Kanal ja im Prinzip groß geworden. Mhm. Ähm, und bin ja dann, habe ja dann als Battlefront 2 rauskam, auch Battlefront 2 gespielt, habe aber sofort wieder damit aufgehört, weil das halt reines Pay-to-Win war. Und das war quasi so das erste und einzige Mal, wo ich eigentlich wirklich auf Pay-to-Win gestoßen bin. Ähm, Call of Duty gibt es auch hin und wieder, aber da kannst du eigentlich dir alles, zumindest die Teile, die ich gespielt habe, konnte man sich alles auch durch einen gewissen Zeitaufwand erspielen und wenn die Vorteile nicht zu krass sind, dass man jetzt irgendwie für 100 Euro sich, weiß ich nicht, 10.000 Spielstunden oder sowas kaufen müsste, ähm, dann finde ich das... Dann ist, das ist, dann ist es für mich nicht Pay-to-Win. Also wenn man, wenn man mit einer realistischen Zeit die Sachen auch erspielen kann. Mhm. Sobald es dann irgendwie abnormal wird, dann ist es schon Pay-to-Win. Aber dadurch bin ich eigentlich immer relativ verschont geblieben. Ähm, okay, okay. Sowas. Relativ wenig Schnittpunkte damit gehabt bisher. Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank? Wahrscheinlich habe ich mich mehr oder weniger auch bewusst dazu entschieden, weil es mir auch einfach keinen Spaß macht. Mit Battlefront habe ich auch sofort aufgehört, dadurch, als mir das aufgefallen ist. Mhm. So was soll man auch nicht supporten. Man sollte eigentlich generell EA nicht supporten, finde ich. <lacht> Ja, ähm, aber gut, ist ja jetzt auch äh, nicht das Thema und ist auch jedem selbst über, überlassen ähm, Ich würde sagen, EA, EA wäre DLC-Politik? Ja, wer weiß, vielleicht lernen sie irgendwann draus Ich meine, mit Star Wars äh, Fallen Order haben sie jetzt tatsächlich ein sehr gutes Singleplayer-Offline-Game gemacht, das nicht Pay-to-Win ist oder irgendwelche Lootboxen hat Also, wer weiß, vielleicht kann ja EA doch noch dazu lernen irgendwann wenn man zum x Mal mit Fackel und Missgabel vor ihrer Tür steht und ihre Aktien 20% gefallen sind, dann lernen sie es vielleicht auch irgendwann. Naja, ähm... Ja, es kommt, kommt immer sehr auf das Spiel halt an, ne? Also, wenn ich einen Vollpreistitel habe, der dann auch noch Pay-to-Win ist, sowas geht halt gar nicht. Absolut nicht, Wenn man einen Free-to-Play-Titel hat, der dann Pay-to-Win ist, dann entscheidet sich im Prinzip ja jeder selber dazu, ob er es spielen will oder nicht. Und es gibt ja auch Spiele, wo es wirklich gut umgesetzt ist. Also, ähm, wie Fire eben schon sagte, es gibt ja Spiele, die sich darüber finanzieren können, einen In-Game-Store zu haben, der aber trotzdem nicht Pay-to-Win ist und wie Feier es eben auch se eben selber sagte, wenn ich ein, wenn ich ein Spiel viel spiele, mich auch bereit dazu, da den ein oder anderen Euro äh, zu investieren für irgendein Kosmetik, was mir im Prinzip nichts bringt, ähm, einfach um so ein bisschen Prestige oder was auch immer zu haben. Ähm, ja, deswegen, es geht ja eigentlich auch ohne, deswegen verstehe ich halt nicht, warum es einige dann trotzdem tun. Es geht ohne und ähm, League of Legends, jetzt nochmal, um darauf zurückzukommen, ist auch ein Paradebeispiel dafür, wie ein Spiel eigentlich pay-to-win-frei sich komplett finanzieren kann. Ähm, ich meine, League of Legends hatte in seiner damaligen Fassung, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich meine, es hat mittlerweile auch Lootbox und den ganzen Scheiß, aber äh, damals, ähm, ich sag mal so, ja, am Anfang, nachdem es raus war, in den ersten drei Jahren, vier Jahren, ähm, hat es, hatte es auch die Möglichkeit, dass man ähm, sich Booster kauft, um vom, vom Ka Account-Level schneller aufzusteigen. Ähm, das waren aber halt Booster, die nur für eine bestimmte Zeit gingen und du hattest nicht wirklich einen großen spielerischen Vorteil dadurch. Klar, auf Level 30 konnte man dann ähm, sich dann endlich die Runen machen und davor war es halt sinnlos und mit den Runen hattest du halt irgendwo einen gewissen Vorteil, aber du wurdest immer auch mit Leuten gerankt, die, ähm, oder spieltest gegen Leute, die ungefähr auf deinem Level waren und die dann auch keine Runen hatten, ähm, und man ist auch relativ schnell Level 30 geworden, also es ist nicht so, dass man sich jetzt dass man sich jetzt tot totgrinden müsste wie in so einem Asia-MMO, äh, damit man Max-Level kommt. Und das Ding ist, das Spiel hat sich halt, oder Riot Games hat sich halt ähm, über die Skins finanziert. Die Skins waren die Haupteinnahmequelle und da haben sie auch wirklich sehr viel Herzblut reingesteckt. Und ich finde, das ist auch absolut machbar, dass man sich über Skins und kosmetische Sachen im Allgemeinen äh, finanzieren kann, ohne... Diese ganzen scheiß Pay-to-Win-Mechaniken. Ja, es gibt genug Spiele, die sich, die das vorgemacht haben. Nicht nur, ähm, nur Ride Games war es. Äh, Fortnite ist ja auch Skins größtenteils, also hat auch sehr gute Skins teilweise. Ich glaube auch nicht, Overwatch. dass Fortnite irgendwie Pay-to-Win ist. Overwatch hat, genau, Overwatch hat zwar Lootboxen, aber ich glaube, die, sind, die verschaffen dir keinen Vorteil. Ähm, Overwatch ist auch ein gutes Beispiel. Also mit Skins kann man echt schon viel reißen, ähm, finanziell und ich sehe auch nicht den großen. Ähm, wie soll ich sagen, diese, diesen Druck von Entwicklern, dass sie unbedingt irgendwas pay to mäßiges reinbringen. Ich glaube, Entwickler sind ähm, dadurch, dass viele, äh, gerade größere Firmen, ähm, Investoren haben, oder halt an der Börse sind und dann, ähm, halt, ähm, Aktien, wie nennt man das, Aktien, äh, Aktien, Aktien, heißen das, heißen die Aktienhalter, Aktien, also Besitzer von Aktien dieser Firma, ne, ich weiß gerade nicht den, den, den Fachbegriff, also Leute haben halt Aktienanteile, Anteilhaber und die erwarten dann natürlich auch, dass das Unternehmen Gewinn abwirft und, und steigt. Und da müssen sie diese Erwartungen natürlich auch irgendwie erfüllen und dann laufen sie dieser Illusion hinterher, dass man einem Spiel Aktionäre, Dankeschön, das Wort wollte ich, das habe ich gesucht, äh, Aktionäre, äh, diese Aktionäre müssen... Große Unternehmen, wie unter anderem EA, müssen die irgendwie zufriedenstellen. Deshalb gibt es auch immer Konferenzen, Aktionär Aktionärskonferenzen, wo die dann über ihre Pläne sprechen und pipapo und wie sie die Leute möglichst geil abzocken können. Ähm ja, und ich glaube, es ist einfach, es ist einfach sehr einfach, als Unternehmen oder als Geschäftsführer so dieser Illusion hinterherzulaufen, dass man Leute, dass man Pay-to-Win in seine in sein Spiel einbaut, weil es. Weil es Geld verspricht. Ich meine, es steht ja, ist es ist ja schon im Namen, im Begriff Pay, Pay to Win. Und ähm, das ist so verwerflich. Und das Traurige ist halt, es funktioniert. Es funktioniert einfach. Gerade im Mobile-Segment funktioniert es. Du machst ein Free-to-Play-Game und dann klatsche da so ein paar Hindernisse rein und zwingst die Leute dann ähm, entweder durch direkte oder durch indirekte psychologischen Druck oder nicht psychologische oder, oder Mechaniken oder Content-Beschränkungen, zwingst du sie dazu, dann ähm, Geld dazulassen. Und das, das ist das Traurige. Es funktioniert. Aber es kann auch anders funktionieren. Es kann auch mit Skins funktionieren. Es kann auch Pay-to-Win-frei funktionieren. Das ist das Traurige. Es geht auch anders. Aber viele Leute sehen das einfach nicht ein, viele Entwickler. Ähm, meine Erfahrung mit Pay-to-Win ist tatsächlich, ähm, ich bin sehr von Pay-to-Win leider geschädigt. Deshalb bin ich auch so ein absoluter äh, Widersacher, was Pay-to-Win angeht und ähm, kämpfe Mittlerweile echt, wo es nur geht, gegen Pay to Win und fast auch kein Spiel an, was irgendwie pay to win ist. Äh, weil ich damals, ich sag mal, in meiner Jugend sehr viele Gratis MMOs gespielt habe. Äh, auch unter anderem ähm, asiatische MMOs wie Silk Road, wie äh, Airloads Online ist mega Pay to Win. Ähm, Runes of Magic habe ich ein bisschen gespielt, dass, dass der Free to Play WOW Abklatsch. Metin 2 gab es auch. Ich weiß nicht, ob Metin Ich habe Metin 2 nie gespielt. Ich habe es post-Mortem, ähm, post sag ich mal, gespielt, als es schon lange tot war. und, Oder es, ist, es lebt ja eigentlich noch, aber die Server sind jetzt nicht wirklich voll. gibt halt ein paar Spieler, die das noch spielen. Äh, da habe ich es mal ausprobiert und das ist absoluter Trash und es war auch schon damals Trash, to, to be honest, selbst für damalige Standards. Ähm, ja, also diese ganzen asia mmos habe ich auch gespielt, wo du dich wirklich tot grinden musst, um irgendwie ins Endgame zu kommen. Oder dir halt für echt Geld. Ähm, so Booster kaufst, XP-Rollen, dass du schneller, ähm, schneller im Endgame bist. Ähm, bei Silkwood war es sehr, sehr, sehr, sehr schlimm. Es war so grindy, dass ähm, das Botten tatsächlich Gang und Gäbe unter den meisten Spielern war. Du hast ja echt, du, musst ja, du musstest dir einen Bot kaufen, für 5 Euro im Monat gab es da so ein paar Bots äh, von Drittanbietern. Musstest du dir einen kaufen, damit du da irgendwie, naja, irgendwie ins Endgame kommst, weil es, es war einfach nicht menschenmöglich oder man musste wirklich unglaublich viele Stunden reinsuchten, um, um da irgendwie ein Level abzukriegen. Es war echt schlimm und Alloids Online war halt auch sehr Pay-to-Winny ist an sich ein MMO, ein gratis MMO-Free-to-Play, das für Free-to-Play-MMOs, damalige Standards, echt innovativ und meilenweit seiner Zeit voraus war. Und, äh, hätten die Entwickler es richtig gemacht, hätte das Spiel sogar eine potente Alternative zu WoW darstellen können, weil das auch grafisch und vom Gameplay und von den Klassen und alles ziemlich cool war. Ähm, aber es war sehr, sehr Pay-to-Win. Man musste sehr viel rein investieren, um irgendwas reißen zu können im Endgame, sowohl PvE-mäßig als auch PvP. Im PvP, ich war Gratis-Spieler und ich wurde, ich übertreibe nicht, ich wurde von Leuten, die da Geld rein investiert haben, im in PvP gewonshottet. Und ich konnte denen nichts, ich konnte denen keinen Schaden machen. Ich konnte denen nicht mal 10% Schaden äh, machen, weil die so hart gebufft waren durch ihre ganzen Runen, ihre Premium-Runen und so. Es war wirklich schlimm. Ich habe es trotzdem gespielt. Nicht, weil ich... Ähm, sonst nichts Besseres zu spielen hatte, sondern weil ähm, ich tatsächlich eine Gilde hatte, die richtig, richtig nice war und ich bin eigentlich wegen der Gilde wegen ähm, da geblieben, das Jahr. Und hatte auch eine ziemlich coole Zeit mit den Leuten. Ich habe halt das PvP vermieden und äh, PvE-Endgame war auch nicht so groß bei mir, aber es war es war ganz witzig. Also ich denke, ähm, das, das spricht nochmal dafür, dass Gilden in MMOs echt wichtig sind und auch ähm, ein großes Feature. Und ich bin dankbar. Ich denke, dass. Du hast gesagt, du bist in einer Gilde Silent in WoW. Ist das mhm. bei euch auch so, ähm, seid ihr eher so eine leistungsorientierte Gilde? Also ihr hast mir gesagt, ihr wart ähm, der Erste auf eurem Server, der einen Boss geklatscht hat. Ich weiß nicht mehr den Namen. Also ihr seid eine... Fahre, ja. das ist In dem Fall, ja, genau. Okay, also eine eher kompetitiv ausgelegte Gilde? Oder macht ihr, seid ihr auch so familiär und macht mal Scheiße miteinander und Blödsinn und habt Spaß? Ja, klar. Ja, ja, klar. Also wir sind schon relativ... Progress orientiert, klar, ne, die Ambition haben wir, zumindest bei uns auf dem Server äh, erster zu sein, was First Kills angeht und auch was die äh, Time Prunts angehen. Äh, wir spielen auf Everlook, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie World First Kills oder irgendwie so, das ist bei Classic, glaube ich, auch Quatsch. Also wir spielen 15 Jahre alten Content, machen uns nichts vor, die Bosses sind ja alle schon mal gelegt worden, wir spielen mit alten Taktiken. Viele von den Leuten, mit denen ich da zusammenspiele, die haben auch jahrelang auf ähm, Private Servern zusammengespielt, und ähm, ja, die sind eingespielt dann auch teilweise. Ne? Okay. Allots also. war aus Russland, sehr, Ja, das war ein russisches Spiel. In Russland ist es leider, leider mega populär. Und ähm, die Leute sind da anscheinend auch gewillt, sich tot und dumm und dusselig zu, zu zahlen, um da irgendwelche Vorteile zu haben. <lacht> Lustige Anekdote. Äh, mir fällt gerade jemand ein. Also, die Allots-Community in, in Deutschland war relativ überschaubar. Es waren vielleicht so 100 bis 200 Spieler auf dem deutschen Server. Und jeder kannte sich irgendwie. Und es gab wirklich so einen Typ, der, ich werde niemals in meinem Leben vergessen, der heißt äh, Ringelblume. Der hieß Ringelblume, ich weiß nicht. Wenn du gerade zuguckst, dann ist nicht, nichts Persönliches. Aber bei Airlots Online musstest du teilweise schon, also das, du musstest viele investieren an Geld. Vor allem, weil alle anderen auch viel investiert haben. Und dann musstest du noch mehr investieren. Es ging bis in den vierstelligen Bereich. Und Ringelblume war so ein Kandidat, der war so in Airlots drinne und hat sich so reingesuchtet, dass er irgendwann... Sein scheiß Auto verkauft hat, nur um sich diese Runen zu finanzieren. Und das ging halt, diese dieses Story ging halt durch den ganzen Server und irgendwann wusste jeder davon. Und kannte Ringelblume den, den Deppen, der sein Auto für ein bisschen digitale, digitalen Schwanzvergleich äh, verkauft hat. Also ja, Sachen gibt's. Ähm, jetzt ist die Frage, ist es, ist es witzig oder ist es einfach nur armselig? Keine Ahnung, wusste welches Auto... Ja, ja, das nicht. ist halt das Gefährliche daran. Ne? Deswegen ist ja mit Star Wars Battlefront 2 äh, ja, auch diese Diskussion aufgekommen, äh, gerade was die Lootboxen angeht, ob das nicht Glücksspiel ist. Ne? Ich meine, ja. Ja, äh, Computerspiele haben ein Suchtpotenzial und gerade solche Sachen, wenn es dann um echtes Geld geht und halt eben auch nicht nur um Zeit, selbst das ist ja schon gefährlich genug. Ich weiß äh, damals, ähm, das war übrigens dann auch zu auch WoW, aber nicht jetzt zu Classic, sondern damals zum, äh, zu Vanilla-Zeiten, äh, dass ein Typ der Rang 14 PvP, das ist der höchste Rang äh, in WoW, äh, den man da erreichen kann in PvP, der das gemacht hatte, ähm, sowohl seine Frau als auch seine Kinder und seine Arbeit verloren hat. Er war selbstständig und hat dadurch, dass er den ganzen Tag gezockt hat, natürlich kein Geld mehr verdient als Selbstständiger, ist klar. Und äh, hat zuerst quasi seinen, seine Firma verloren und äh, im Nachhinein auch seine Frau und seine Kinder. Nur weil er den höchsten PvP-Rang äh, gemacht hatte. Und ja, es, äh, okay, ja das ich, kost, das ich kann sowas nicht wirklich... Ja, ja, ich, ich, ist, sowas ist halt unheimlich gefährlich und ähm, wenn, wenn man jetzt, wenn man dieses Pay-to-Win jetzt nimmt und dann auch noch diese Glückskomponente, dann finde ich es eigentlich sogar noch schlimmer als das als das Pay-to-Win, wo du für etwas bezahlst, wo du weißt, was du bekommst. Ja, wer also du bin ich Beispiel, da bin ich zu. Wenn du, wenn du irgendeinen Shooter nimmst und weißt, okay, ich gebe jetzt 50 Euro aus und bekomme dann meinen Scharfschützengewehr oder weiß ich nicht was, was alle one-shottet und dann bin ich hier der Macker und dann ist es auch gut, dann ähm, ist das schon schlimm genug. Aber wenn du dann diese Lootboxen hast, wo du vorher nie weißt, was du bekommst, zum äh, Beispiel FIFA, äh, wo es ja komplett anerkannt ist scheinbar, FIFA. weil das machen die ja seit Jahren. FIFA hat sie auch ähm, erfunden. <lacht> ja. Ähm, sowas finde ich halt hochgradig gefährlich, weil du fällst in diesen Kreislauf rein, wo du immer mehr Geld ausgibst, auch in kleineren Mengen und jeden Tag wieder ein Zehner und äh, das häuft sich halt an über die Zeit. Da verschulden sich Leute, es da sind bestimmt keine Einzelfälle, Leute, die sich da richtig in den ruin stürzen in solchen Geschichten Geschichte. es äh, bestimmt on Mars und ich finde auch, dass ähm, das Glücksspiel Lootboxen sind einfach Glücksspiel. Wenn es kein Glücksspiel wäre, dann gäbe es ja nicht diese Debatte, diese weltweite Debatte, dass Lootboxen verboten werden sollten oder nicht. Und in manchen Ländern wie Belgien zum Beispiel ist es ja schon komplett verboten. Weil es Glücksspiele sind. Das ist genauso, als ob man in ein Casino geht und dann da an dem scheiß äh, einarmigen Banditen dreht. Das ist nichts anderes. Nur, dass du, dass du da vielleicht noch ein bisschen Re Echtgeld geld zurückbekommst. Vielleicht gewinnst du dann 500 oder so, in, wo du dann nur 100 rein investiert hast. Aber in-game kriegst du ja einfach nur einen Skin. Damit kannst du in der echten Welt aber nichts anfangen, außer halt cool sein. Oder eine coole Waffe, ja, aber das bringt dir in der echten Welt nichts. Zumal ist ja äh, bei FIFA äh, greift ja dann auch wieder diese Mechanik dass es wirklich krass Pay-to-Win ist, weil es ja komplett unrealistisch ist, über erspielte Coins, oder sind das Coins, die man erspielt? Ich glaube, ja, ne? Über, ja, über die erspielte so. Währung, damit irgendwas zu reißen. Also, wie viel Glück, allein, dass du irgendeinen goldenen, krassen Spieler ziehst, ist ja schon über, über das eine Jahr, was du ja theoretisch nur Zeit hast, weil dann kommt ja schon wieder das nächste FIFA und du fängst wieder bei null an. Hm. Ähm. Allein, dass du einen Spieler über die Zeit aus deinen Decks rausziehst, ist ja schon sehr unwahrscheinlich. Und seine ganze, seine ganze, seine ganze Mannschaft damit aufzustellen mit solchen Spielern, du kannst es ja gar nicht machen ohne Geld. Also, es ist ja unmöglich. Uff, Yannick schreibt gerade: Es ist eine Grauzone. Lootboxen auf Plattformen gelten erst richtig zu Glücksspiel, wenn du dir richtig Gewinn aus erster Quelle erziehen kannst. Heißt, du öffnest die Lootbox, bekommst entweder Geld oder verkaufst die Skins direkt auf der Plattform für Geld auf Paypal oder so. Du meinst jetzt in Belgien oder was? Ich meine, ich habe gelesen, dass die da komplett verboten sind. EA musste doch die Lootboxen sogar richtig rauspatchen aus manchen Games. Ähm. Zen schreibt Steam mit Counter-Strike. Counter-Strike ist aber. Stimmt, bei Counter-Strike. Ähm, das finde ich, das verstehe ich aber auch nicht. Wirklich. Das verstehe ich, das, das geht wirklich komplett an mir vorbei. Diese Skin-Politik in. in Counter-Strike Go, wo du einfach für ein Skin für so ein Kackmesser tausende Euro bezahlst. Oder irgendwer anderes tausende Euro bezahlt. Das geht über meinen Kopf. Das ist aber nicht Pay to Win. Das ist nicht, zumindest okay. nicht, das ist nicht Pay to Win. Das ist einfach nur, du, hast, du, du zahlst Geld dafür, dass du ein Prestige-Item bekommst, das dir aber keinerlei Vorteile gibt und verkaufst dieses Prestige-Item oder kaufst es von irgendjemand anders, keine Ahnung. Äh, ist, ist auch irgendwie armselig, wenn Leute so viel Geld für einen Skin ausgeben, aber es ist zumindest, wirst du nicht psychologisch in dem Ausmaß dazu gezwungen, vom Spiel oder von den Entwicklern äh, Geld auszugeben, wie bei, ich sag mal, Spielen wie bei. Keine Ahnung, Spiele wie Clash of Clans oder sowas. Oder halt Star Wars Battlefront hat mir auch als Thema. Ähm, wo du dann, wo es dann Helden gibt, die dich einfach wegrotzen und die es nur über Lootboxen zu gewinnen gibt. Sowas, ähm, sowas finde ich scheiße. So, äh, okay. Also ja, Pay to Win, ähm, gibt es in vielen Formen. Es gibt aber auch Abstufungen in Pay to Win. Und da hatten wir auch mal im Stream eine Diskussion bezüglich For Honor. Die werde ich auch dann gleich wieder anheizen. Ähm, Pay to Win ist, definieren wir erstmal wieder oder äh, fassen wir zusammen, ist ein mit Absicht platziertes Hindernis, das man ohne Echtgeld nicht überwinden kann und dir vielleicht, muss, muss aber auch nicht, einen unfairen Vorteil anderen gegenüber äh, verschafft. Dann gibt es noch äh, die Unterart Pay to Skip slash Pay to Progress. Und da nehme ich äh, For Honor als Beispiel, aber ich wette, es gibt auch ganz viele andere Beispiele. Ähm, es ist nämlich bei For Honor in der Ursprungsfassung so gewesen, ähm, kurz nach dem Release, dass man sehr, sehr, sehr viel Zeit rein investieren musste in das Spiel, um mit seinem Char das Max-Level zu erreichen und die besten Rüstungen zu haben und da hat auch jemand mal ausgerechnet, wie lange es dauern würde und wie viel wie, wie viel du suchten müsstest, um alles zu, zu ergattern und das war irgendwie, weiß nicht, es war unglaublich lang, es war, war unmenschlich lange. Jedenfalls ähm, ist das so ein Paradebeispiel dafür, ähm, wo ich sage, okay, hm, wenn du jetzt, du kannst die Jahrzehnte deines Lebens weggrinden, ich glaube es, es waren sogar Jahrzehnte, ich glaube die, die Zahl an Jahren war im zweistelligen Bereich, die du grinden musstest, um alles zu kriegen. Jedenfalls äh, kannst du unglaublich viel Zeit, unmenschlich viel Zeit in ein Spiel investieren, um, um dann halt zum Endgame, zum richtigen Endgame durchzukommen. Und alles im Endgame zu kriegen. Oder du kannst aber was dafür zahlen. Und das ist so eine Sache, da sehe ich, das ist eine Grauzone und das muss auch jeder für sich entscheiden. Aber ich, ich sage, okay, wenn, wenn du halt ein paar Stunden sparst oder ein paar Tage, meinetwegen auch Wochen, ähm, indem du ein bisschen Echtgeld investierst, gut. Kann man mal machen, ist vielleicht gut für diejenigen, die nicht so viel Zeit haben, die einen Fu job haben und eine Familie und äh, sich, ähm, die nur ein paar Stunden Zeit am Abend haben und trotzdem halt Spaß haben möchten, ohne von anderen direkt weggerotzt zu werden. Okay, gut, kann ich verstehen. Aber wenn man jetzt ähm, ganz viel Geld rein investieren muss, damit man mit anderen mitziehen kann oder halt unglaublich viel Zeit, unmenschlich viel Zeit, dann finde ich, ist das, ist das Pay-to auch Pay-to-Win. Also es gibt für mich einmal Pay-to-Skip-Progress, ich nenne es jetzt einmal Pay-to-Skip. -pay -to ähm, man kann entweder Pay-to-Skip machen, das ist schlimm, oder auch nicht, kommt drauf an, auf die Verhältnisse. Oder es gibt Pay-to-Skip -pay -to als Pay-to-Win-Variante. Könnt, <lacht> könnt ihr mir folgen? Mhm, ihr wisst, glaube ich, was ich, ich meine, ja. ne? Ähm... Und bei vorne war das halt so. Ähm, die Leute, die halt sehr viel Geld rein investiert haben, die mussten natürlich nicht so unglaublich viel grinden und hatten dann schon ziemlich viel Rüstung und man hat das auf dem Kampf tatsächlich gemerkt. Also die haben richtig viel Schaden gemacht. War nicht, äh, war nicht cool. Und ich glaube Black Desert war auch so ein Spiel, wo man am Ende im Endgame sehr, sehr, sehr viel grinden musste. Black Desert Online. Fällt euch noch irgendwelche, fallen euch noch irgendwelche Spiele ein, wo man sehr viel grinden muss, um dann im Endgame irgendwie was zu reißen? Du könntest jetzt natürlich darüber diskutieren, wegen den Pay to Skip, Pay to Progress, jegliches MOBA zu nehmen, weil du musst dir ja erstmal deine ganzen Chars freischalten, die du vielleicht irgendwann mal spielen willst oder sonst irgendwas. Und durch Geld kannst du natürlich die Charakter kaufen oder halt einen Boost holen, damit du mehr Währung bekommst, um diese Charakter zu spielen. In dem Fall. Das ist auch irgendwo. Ich hm, finde halt die Zeitersparnis. Aber die entscheidende Komponente ist der Zeitfaktor mhm. in, für mich in dieser Hinsicht. Zum Beispiel äh, League of Legends ist für mich so ein Beispiel, äh, ich, ich habe es ewig nicht gespielt, deswegen hoffe ich mal, dass sich da nicht viel verändert hat seitdem. Äh, das habe ich damals, als es rauskam, eine Weile gespielt und ähm, hatte da den, den Eindruck, dass da die Lösung sehr gut war. Du hast ein Spiel kostenlos bekommen, konntest für dich prüfen, ob das was für dich ist oder nicht und hast dann... Ähm, einzelne Charaktere freischalten können und es war auch nicht unmenschlich viel Zeit, die du da investieren musstest, um einen Charakter freizuschalten. Also es war möglich, dass wenn du ein Spiel da einigermaßen viel Zeit investierst, dann auch relativ schnell die Sachen ohne Geld freischalten konntest. Und die hatten ja auch immer diese Aktion, dass du nicht die Katze im Sack kaufen musstest, sondern du konntest ja dann verschiedene Charaktere immer mal ein paar Tage lang äh, antesten. Genau. Ne, Jede Woche ja gab es so eine neue Selektion an Champions, die man kostenfrei spielen spielen Genau, genau. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das fand ich zum Beispiel eine super Lösung. So kann man ein Spiel gratis anbieten den Leuten und jemand, der sich dann dafür entscheidet, das öfter zu spielen, der investiert dann halt ein gewisses Geld. Und, das, und ich meine, das Geld war auch noch einigermaßen human. Ich hatte mich dann irgendwann dazu entschieden, mir auch so ein Starter-Deck zu kaufen wo dann irgendwie so ein Set aus verschiedenen Champions drin war und noch ein paar andere Sachen. Und das hat, weiß ich nicht mehr, aber das war, war 20 Euro oder irgendwie sowas hat es gekostet. Das, das ist ja noch vertretbar. Wenn du aber so, so einen Fall angehst, wie zum Beispiel bei Honor, da weiß ich es nicht genau, was da an Zeit hintersteckt. steckt. Ich weiß aber, dass es wohl um die 1.000 Euro gekostet hat, weil ich da auch mal von gehört habe, dass das so krass war. Das war das ziemlich um die viel. Ich weiß gerade nicht, die genaue Zahl. Ich, ich meine, um die 1.000 Euro soll das gekostet haben, um, um da wirklich alles frei zu spielen. Und wenn man dann sagt, okay... Derjenige zahlt 1.000 Euro, könnte es sich aber in drei, vier, wegen mir auch sechs Monaten äh, erspielen. Da ist derjenige einfach nur dumm in meinen Augen und dann ist es auch okay, wenn die sowas anbieten für mich. Also ich finde es immer deswegen immer noch nicht gut, aber okay. Ähm, wenn du aber sagst, du musst im Prinzip ein Jahrzehnt dafür spielen oder du zahlst diese 1.000 Euro, dann ist es für mich ein ganz klares Pay-to-Win. Weil das kein Mensch irgendwie, weil es nicht Menschen möglich ist, das zu erreichen, ohne Geld dafür auszugeben. Und ich, deswegen finde ich, ist diese Zeitkomponente so wichtig. Wenn man sagt, ich möchte nur etwas beschleunigen und könnte dann etwas statt ein paar Tage oder wegen mir auch ein paar Wochen dafür zu investieren direkt haben, finde ich das deswegen trotzdem nicht gut. Aber dann finde ich es nicht so schlimm, wie in denjenigen im Prinzip so einen so ähm, Köder auszulegen, hier von wegen, das könntest du erreichen. Aber jeder weiß, es ist eigentlich nicht möglich, dass du das jemals erreichst, weil du dafür Tage und Wochen und also in Echtzeit, meine ich jetzt, ähm, Monate oder sogar Jahre investieren müssen, um was freizuspielen. Mhm. Ja, ich ich glaube, ja. da fällt mir gerade noch Warframe ein. Ich habe es zwar, hab zwar lange nicht, ich habe es fast gar nicht gespielt, aber mein Mitbewohner halt die ganze Zeit und er hat halt die ganze Zeit wirklich gefarmt, gefarmt, gefarmt und hat eigentlich wenig Progress gemacht. Muss, muss konnte sich glaube ich hoch, also den Zeitersparnisfaktor holen. Hat aber dadurch irgendwie durch das Wirtschaftssystem von Warframe nur seine Ingame-Items noch verkauft, aber trotzdem ist das dass irgendwo trotzdem bezahlt, weil du es ja trotzdem kaufen kannst. Mhm. Okay. Black Desert hat kein Level-Cap. Ach so, okay. Ach so, Black Desert, okay. Endgame, äh, was ein Kind okay. Aber ist der Vorteil dann, kann man sich dann einen Vorteil überhaupt erkaufen? Kann auch sein, dass ich, scheiße labere wegen Black Desert. Ich habe gehört in Black Desert, also ein Kumpane von mir hat Black Desert sehr viel gespielt und hat nachher aufgehört, weil es ihn zu zahllastig war am Ende. Und zahllastig, deswegen... okay. Er hat höchstwahrscheinlich zu viel gepaid. oder wollte nicht pay. eins von beiden. Naja, nee, Black Desert auch, ist, äh... okay, wollte nicht. Hm, na gut, ähm, wir Pharos, hallo, ich grüße dich, ich schreibe World Warships, soll auch Pay to Win sein oder Pay to Progress, Pay to Skip. Weiß nicht, kann ich kann nicht dazu viel sagen, ich habe es nicht gespielt. Habt ihr es gespielt? Habt ihr die warships spiele nee, Ich habe gar ja. nichts davon gespielt. Äh, die Wargaming spiele okay. Ich finde es, äh, fällt mir gerade ein. Was, was finde ich auch nochmal ein Faktor, also, wo man unterscheiden muss, ist, äh, ähm, was es nochmal schlimmer macht, ist, wenn du für Spiele schon vollen Preis bezahlst, ne? Wie zum Beispiel Battlefront. Du zahlst oh, Moment, 50 Euro. Moment, ich, ich, es hat geklingelt an der Tür, ja. ich bin gleich wieder da. Und der ist weg. Hast du zu essen bestellt oder was? <lacht> Vorhin hat er gesagt, dass es zu teuer ist. <lacht> <lacht> ah, die Post. So spät oder was? Sorry, uh, mein Paket ist angekommen. Endlich. Ja, äh, wir waren Sonst rein. kommt doch kein Lieferant, äh, kein Paketdienst so spät. Ja, der Nachbar. <lacht> ja, äh, was wollte ich sagen? Ähm, genau, der, äh, was ich auch noch einen Faktor finde, ist halt äh, diese, die Komponente, dass ähm, man für Spiele sowieso schon einen Vollpreis bezahlt und die dann auch noch Pay-to-Win sind. Deswegen war das für mich auch direkt ein Grund, ist damit Star Wars Battlefront äh, aufzuhören. Wenn du ein Spiel hast, was sowieso per se erstmal gratis ist, wo du dich reintesten kannst, und, äh, und dann stellt sich das Ganze halt als Pay-to-Win raus, wie gesagt, finde ich das trotzdem immer noch nicht gut, aber es ist nicht so schlimm, als würdest du dafür Geld bezahlen. Weil die Entwickler müssen ja irgendwie sich Gedanken darüber machen, wie, wie verdiene ich denn Geld damit. Und äh, dass es dann in irgendeiner Form einen In-Game-Store gibt, äh, ist wahrscheinlich der Gedanke nah, gerade in der Zeit heute. Ähm, ist es leider gang und gäbe, aber ähm, ja, da finde ich es noch mal schlimmer, wenn, wenn die Entwickler das machen, die eigentlich schon Geld genommen hatten, haben für das Spiel, für den Kauf. Hm. Das Schlimmste ist aber in dem Fall wirklich FIFA. Du hast halt dieses ultimate team ding kaufst eine Packs für 500 Euro, hast 60 Euro draufgezahlt für das Spiel, 560 Euro, ein Jahr später machst du das Ganze normal vom vorne. Genau, ja, ich wollte gerade sagen, dann ist nächstes Jahr kommt eigentlich genau das gleiche Spiel nochmal raus und die ganzen Fanboys, die zahlen dann mal den Vollpreis und dann dürfen dann nochmal zahlen. Wir fangen ja nochmal bei Null an, du kannst ja deine, deine Spieler ja... nicht übernehmen, oder nicht? Nee, nee, kann man nicht. Ja, also. Nee, weil, weil das Kader sich ja innerhalb von einem Jahr geändert hat, äh, Ronaldinho spielt auf einmal woanders. Ja, äh... Und, Spieler und ähm, Leute, wie, die sich sowas kaufen, die, die sich jedes Jahr immer neues FIFA kaufen, finde ich, sind so unter anderem der Grund, warum es Pay-to-Win gibt und warum, das, warum es immer noch gibt, warum es immer noch so erfolgreich ist. Äh, ja, aber ich stimme, ich glaube, jeder stimmt zu, dass man nicht keinen Bock hat, wenn man ein Spiel schon für den Vollpreis gekauft hat oder vielleicht nicht mal für den ganzen Vollpreis. Es gibt auch Spiele, die gibt es für 40 oder 30 Euro. Also wenn man schon quasi einen gewissen Betrag gezahlt hat, um überhaupt Zugriff auf das Spiel zu haben, ist, glaube ich, keiner auf diesem Planeten wirklich ein Freund davon, dass man dann nochmal einen Cash-Shop hat, der, ähm, wo man als nicht, Spiel, als nicht weiter zahlender Spieler unfair behandelt wird. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Gibt es da überhaupt ein prominentes anderes Beispiel außer, außer EA Games. EA, EA wissen wir, ist pay to Win <lacht> durch und durch. Äh, Gibt es noch ein anderes Beispiel? Fällt nämlich gerade grad, keins ein. Ich, ich, ich habe letztens irgendwas von Fortnite gelesen, dass irgendeine Pickaxe deutlich mehr Schaden macht als andere, die du kaufen kannst. Aber Fortnite bezahlst du ja nicht. Das ist ja free to play. Äh, okay, warte. Äh. Du meinst jetzt Beispiele für Spiele, wo du Geld bezahlst? und dann Genau, Spiele, die man, die man kaufen muss und die dann trotzdem nochmal Pay-to-Win haben. Aber bitte nicht von EA, vielleicht fällt euch da noch ein anderes Beispiel an. Oder vielleicht im Chat. Mir, mir, mir werden sonst Card-Games eingefallen, weil du ja dir irgendwo noch die Packungen kaufen kannst, in dem Falle. Das ist dann auch irgendwie, du kannst einen Vorteil draus ziehen, aber... Ja gut, da könnte man jetzt argumentieren, okay, äh, Kartenspiel, jedes Kartenspiel, in dem man sich Booster kauft, ist ein, ist ein Spiel von Lootboxen, mit Lootboxen und ist Pay-to-Win, aber gut, ich weiß nicht, kann man Kartenspiele als Pay-to-Win bezeichnen, nur weil man da sich Booster kaufen kann, weil da müsste man ja schon, dann, dann fängt es ja schon, dann geht es ja zurück auf die uralten Kartenspiele, bevor es überhaupt das Internet gab, wo man, keine Ahnung, Fußballspieler gesammelt hat oder, oder fucking Trecker oder so, gab es ja auch, <lacht> dann wäre das ja auch Pay-to-Win irgendwie, aber I don't know. Naja, Ach. wenn wir jetzt die UGO spielen würden als Beispiel und ich jetzt einfach zum nächsten Kiosk fahre, ein Taui auf den Tisch lege und alle Karten kaufe aus dem Shop und dann zu dir gehe, hast du dein Stutter-Deck sonst was und ich habe 12.000 Decks und könnte dich mit höchstwahrscheinlich mit der Hälfte wegbashen. Und du ja, hättest weniger Spaß daran ja. haben. Also das ist, könnte man schon so betiteln, ja. Hm, ja, sehe ich auch Eigentlich schon, ne? Eigentlich funktionieren Booster-Packs genau nach dem gleichen Prinzip, aber... Da stellt sich halt die Frage, warum bezeichnen wir Booster-Packs nicht als Pay-to-Win? <lacht> Egal, es ist, ist glaube ich eine Ansichtssache, vielleicht äh, vielleicht ist es auch einfach so hm? Also ich wollte das mit dazu zählen Ja? Wie ist das Pay-to-Win? Ja, es ist also das hast du ja, das ganze auch in Hearthstone Du hast eine Klasse, die in der Meta komplett overpowered ist zum Beispiel und dann kaufst du dir halt 30 Packs oder so, hoffst, dass du die Karten hast, die anderen kannst du ja verkaufen, um das Deck vollständig zu machen und dann kleinst du in der Leiter nach oben, nach oben, nach oben, weil dieses Deck einfach viel zu stark ist. Das okay. ist ja einfach so. Okay. Auch und dann kommt der rng faktor noch dazu, aber das ist was anderes. Ja gut, ja, mit dem rng faktor ähm, kannst du vielleicht auch mit dem besten Deck verkacken, wenn du gerade Pech hast. Ähm... Ja, ich würde sagen, auch wenn es mir irgendwie, ich weiß nicht, es kommt, es kommt mir irgendwie so falsch vor, aber ja, ich, logisch betrachtet sind Booster-Packs eigentlich auch Pay-to-Win und überhaupt Kartenspiele, wo man, sich, äh, wo man sich Packs kaufen kann, in denen Karten drin sind, die man nicht vorher kennt und man sich quasi zufällige Karten kaufen kann, die einem einen Vorteil ähm, geben oder halt nicht. Ähm, ja, aber es fühlt sich so komisch an, wirklich. Yu-Gi-Oh! als Pay-to-Win zu bezeichnen. Ich habe, ich hab, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht, so die alten Kartenspiele als Pay-to-Win zu bezeichnen. Aber ja, ähm, Elder Scrolls Online schreibt Pharaos, äh, wegen den ganzen DLCs, die man kaufen muss und das Abo. Ist das Pay-to-Win? Ähm, ja, ich meine. Äh, die, ja. Hier zuerst. Ich weiß nicht genau, wie es bei ESO ist. Ich habe es mal eine Weile gespielt. Ähm, bin aber jetzt nicht so drin in dem Thema, aber ich glaube, da zahlst du ja hauptsächlich da zahlst du ja für den Content. Das heißt yeah. ja, dafür, ähm, dass du, dass du ähm, Items bekommst. Ich glaube, es gibt ja auch Booster, ne? die deine XP steigern, oder du hast äh, halt eine veränderte XP beim Leveln, sobald du Abonnent bist, glaube ich. ich so ja, du, ja du, kriegst, du, kriegst, du kriegst, wenn du Eso eh Plus hast, also dieses Abo, hast du irgendwie 10% mehr XP oder so. Ja, genau. Ja, ich ja. weiß jetzt nicht. Klar, ist das ein Vorteil, aber in einem MMO geht es ja eigentlich nicht darum, die Levelphase schnell hinter dich zu bringen. Also Außer bei BOW. <lacht> Ja, weiß ich nicht. Für mich ist halt, bei WoW wäre zum Beispiel so eine Art Pay-to-Win, in dem Sinne, äh, du, statt dass du jetzt den Content clearst, bekommst du dein T-Set, also dein Ausrüstungsset, äh, kannst du einfach kaufen im Shop, statt dass du die Bosse besiegen musst. Gut, das, das ist, ist Mega-Pay-to-Win, ja. Aber, ähm, dass du eine schnellere Levelphase hast, ist dann eher so Pay-to-Progress ähm, und ja... Das fände ich jetzt nicht so schlimm, weil du ja eigentlich keinen Vorteil da, da, davon hast. Du hast ja nichts davon, wenn du als Erster das maximale Level erreichst, in dem Sinne. Ähm, ja, sehe ich nicht so. Also eso, Ich weiß nicht, ob es da Vorteile gibt, dass man dass man jetzt durch dein Abo oder durch, ähm, äh, durch Echtgeldkäufe da spezielle Vorteile hätte, ist mir nicht bekannt. Ich glaube nur, dass du so Vorteile hast, dass du halt schneller levelst. Und ich glaube, du hast ein größeres Bankfach und sowas. Also es erleichtert dir das Spiel, aber... Das würde ich jetzt nicht direkt Pay-to-Win nennen, weil du das Spiel ja gratis spielen kannst, soweit ich weiß. Also außer die DLCs, für die brauchst du, glaube ich, das Abo. Aber naja, gut, ja. mein Gott, wenn dir das Spiel gefällt, dann ist es auch okay, wenn die Entwickler dafür was nehmen. Also okay. das ist für mich in dem Fall kein Pay-to-Win. Ähm, ESO hat aber selber jetzt auch schon seit Jahren kein Abo-Modell mehr, um es überhaupt zu spielen. Man kann es tatsächlich ohne abo spielen meines Wissens. Den Premium-Account, den bezahlt man, glaube ich, monatlich in dem Falle, dass man schneller levelt irgendwie. Du kannst dir jetzt das Basis-Game das... kaufen. Du kaufst dir das Basis-Game einmal. Das kannst du mal das kurz online. Ja, aber das ähm, kannst du ja mit Final Fantasy sogar... zum Beispiel ja auch machen. Du kaufst dir ja auch ähm, Shadowborn, auch als extra Content. Shadow ja... Tut mir leid. <lacht> aber oder ich bin im Falle ESO jetzt nicht sicher, ob das neueste DLC möglich ist, ob das äh, geht, dass man das spielen kann ohne aktives Abo. Kann sein, dass ähm, die dann irgendwann nee, im einem Cap, Cap sagen, das kann, du kannst die Instanz hier nicht betreten. Bei Elder Scrolls ist das so, äh, korrigiert mich, wenn ich, mich, wenn ich falsch liege, aber du musst dir erstmal das Grundspiel kaufen. So, Das Grundspiel ist Buy-to-Play, du kaufst es einmal, du zahlst nichts pro Monat und kannst es immer spielen, so wie du witzig bist. Und auch nur bis zu dem Content oder in dem Umfang, wie das äh, Basisspiel halt ist. Alles darüber hinaus. Kannst du entscheiden, entweder du kaufst dir die DLCs, dann hast du die für immer, musst auch nichts monatlich zahlen, oder du kaufst dir äh, dieses ESO Plus, und da sind dann quasi die DLCs mit drin, solange du, also ein bisschen wie PS Plus, ne, wo du dir monatlich immer die Spiele dann äh, äh, quasi kauf, kostenlos sichern kannst und dann kannst du die zocken für immer, solange du äh, PS Plus hast. Genauso ist es mit, die, die, mit den alten DLCs. Die kannst du auch zocken, solange du ESO äh, Plus hast. Nur das neueste DLC, was gerade aktuell ist, das musst du dir kaufen, das ist da nicht mit drin. Pharos äh, ja. schreibt jetzt, es gibt Skills und Gear teilweise in den neuen DLCs oder allgemein in den DLCs, die man, ähm, die stärker sind als normale Sachen. Das würde ich dann natürlich als Pay-to-Win betiteln. Kommt jetzt ja, drauf an, wie stark? Pay-to-Win ist ja nicht gleich äh, schwarz oder weiß, sondern manche Sachen sind mehr, manche Sachen sind weniger Pay-to-Win. Ne? Wenn du 10%, weiß nicht, wenn du 5% mehr mehr Damage fährst als alle anderen Spieler durch, durch erkauftes Gier. Gut, ist es ist irgendwo Pay-to-Win, ja. aber 5% ja. Mh, naja, sind jetzt nicht voll mit PvP, juckt das keine Maus. Außer vielleicht so die richtig krassen Hardcore-Raider, die wirklich auf jeden Prozent Damage äh, aus sind. Ähm, ja, gut, aber ja. seien wir mal ehrlich, wenn du jemandem Sowas, sowas finde ich zum Beispiel eine, eine sehr fiese Masche, weil du, du hältst den Leuten ja quasi die Möhre dann schon hin. Äh, dass sie für einen Fünfer im Monat oder so äh, dann ihre 5% mehr Schaden machen. Und sagen wir mal ehrlich, wahrscheinlich würden 99% der Leute, zumindest wenn sie diese 5 Euro haben, das dann auch machen. Okay. Und deswegen würde ich es Pay-to-Win nennen. Ja, ja es also ist so Pay-to-Win. Aber, Pay aber es ist immer noch ein Unterschied in der Ausprägung des Pay-to-Wins. Es ist ein Unterschied, ob du 5% bekommst, mehr Damage oder 25 ja, ja, oder Prozent, oder Workshop, ne? zum Beispiel, wie du eben gesagt klar, das ich ist klar. Find ich, ich finde das, das noch auch... Spielbar ist. Ja, ja, wenn es noch spielbar ist, wenn es vertretbar ist, dann ist es halt nervig, aber ist es ist jetzt nicht wirklich unglaublich schlimm. Ähm, ja, also aber da muss man gucken. So ein, ich finde zum Beispiel so ein Modell, dass... Ich weiß nicht, muss man ESO eh das Grundspiel noch kaufen? Bin ich ja, mir muss nicht du, ganz du, du, ich Ja, ganz sicher. Ja, sicher? Auch auf allen Plattformen? Äh, ich ich glaube schon, ja, ja. Ja, und beim ESO-Shop selber auch. Okay, ich glaube, das weil, kostet aber nur 10 Zehner oder so, also nicht viel. Weil ich das weiß zum Beispiel, gehen. dass äh, Ach, ESO okay. mal für ähm, Playstation, da war es aber, glaube ich, als Playstation Plus-Spiel äh, Ja, dabei. ja, ja, ja, ich erinnere mich. Ähm, na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, da finde ich die Lösung, es gibt ja teilweise die Lösung, äh, zum Beispiel bei Star Wars ist es, glaube ich, so, ne, dass du das inzwischen umsonst spielen kannst, auch ohne den Client, ohne den, den musst du, glaube ich, gar nicht mehr kaufen, beim Star Wars MMO. Ach so, ähm, äh, ich dachte gerade Battlefront. Ähm, ja, ja. Das kann man, ja äh, stimmt, das ist Free-to-Play, ne? Ich meine, das wäre inzwischen Free-to-Play, genau. Und, und dann fände ich es einen guten Einstieg, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt ein Spiel, das ist inzwischen wegen mir auch schon was älter und man kann dann das Basisspiel quasi umsonst spielen ohne Einschränkungen und dann kann man sehen, ob das was für einen ist oder nicht und danach lockt man dann oder unlockt man im Prinzip durch ein Abo oder was auch immer dann den Rest des Contents frei, solange da jetzt nicht irgendwelche Items auftauchen, die dann einen auf einmal verstärken mit diesem Abo. Ja, bin ich dabei. Also, dann finde ich es legitim, sowas zu machen. Gut, wenn du weiteren Content unlockst, dann wirst du wahrscheinlich durch die Dungeons und dort äh, Gear bekommen, das dich, dass dich unweigerlich stärker macht im Vergleich zu normalen Spielern. Ich glaube, das ist dann halt so ganz Ja, gut. gut, ja, klar. Ähm, was ist, das ist aber ein guter Punkt. Äh, tatsächlich ähm, gibt es ein paar Beispiele von MMOs, ähm, wo. Spieler sich darüber aufgeregt haben, dass, die, dass, die, dass man auch monatlich zahlen kann und dann einen Vorteil in gewisser Hinsicht bekommt und haben das als Pay-to-Win betitelt, da muss ich ganz kurz einwerfen, ähm, es gibt einen Unterschied zwischen MMOs, die, die Free-to-Play sind, aber Pay-to-Win, und MMOs, die eigentlich in ihrem Grundprinzip auf, auf ein monatliches Abo ausgelegt sind, aber das trotzdem dann als Free-to-Play anbieten. Wie zum Beispiel, ähm, als ganz großes Beispiel, hatten wir, hatte ich Arkage mal, das allererste Arcage, das war, ähm, das musstest du kaufen. Nee, warte. Arcage war Buy to Play und dann wurde es Free to Play. Genau. Es ähm, wurde dann relativ schnell Free-to-Play gemacht. Und bei Arcage war es so, dass man das Grundspiel quasi kaufen konnte, wie bei ESO. Und dann gab es halt so ein, Abonnent-, so ein, so ein, so ein äh, monatliches Abo-Modell, wo man dann so ein paar Sachen mehr äh, dazu bekam. Und damals. War arc tatsächlich, und da bin ich, da vertrete ich auch immer noch bis heute die Meinung, zu seiner Zeit, als arc released wurde, war es ein MMO, das eigentlich von, von seinem Umfang und seiner Qualität einem monatlichen ähm, Spiel wie WoW gleichkam Und wo das Spiel auch darauf ausgelegt war, irgendwo, dass man halt monatlich zahlt. Aber es hat halt den Spielern eine Gratisoption geboten, so quasi als Demo. Ähm, bei Star Wars... Ist es ja auch so, es war ja anfangs, meine ich, sogar auch Buy-to-Play und dann musste man monatlich zahlen, also es, war, es verfolgte auch so ein, so ein Abo-Modell, so ein ähnliches. Ähm, dann wurde es Free-to-Play gemacht, aber es hat ja he heutzutage immer noch dieses Abo-System und da muss ich auch sagen... Es ist nicht Pay-to-Win, wenn es von Anfang an eigentlich auf so ein System ausgelegt war, sondern dann später erst downgegradet wurde auf Free-to-Play. Dann ist es nicht Pay-to-Win, sondern das ist eigentlich, was man dann als Gratis-Spieler spielt, ist die Demo-Version eines MMOs. Und wenn man dafür zahlt, dann erhält man Zugriff auf die volle Version. Anders ist es bei, bei Spielen, die von Anfang an als Free-to-Play betitelt, beworben und rausgebracht wurden und dann aber ein monatliches Abo-System haben, das... Ähm dass dir ja, ein Vorteil, dass die, also ein Vorteil, finde ich, sowieso geht eigentlich gar nicht, wenn man, da, wenn man spielerischen Vorteil anderen gegenüber bekommt, so in Form von von, weiß nicht, Premium-Währung oder sowas jeden Monat, wo man sich dann krasse Rüstung kaufen kann. Das, das vertrete ich bei keiner Art von MMO. Das mit den 10% mehr Erfahrung in ESO finde ich noch in Ordnung. Gut, levelt man halt ein bisschen schneller, hast ein bisschen Pay-to-Progress, ist aber jetzt nicht die Welt und wird, glaube ich, auch keinen groß stören. Ähm, vor allem, weil du bei ESO sowieso genug zu tun hast und als Free- Spieler zu entdecken hast. Ähm, ja, aber ich finde es ich nicht okay, wenn, wenn Entwickler ein Spiel als Free-to-Play betiteln und das dann die Spieler dann dazu zwingen, dass, es monatlich, dass sie dann monatlich doch zahlen. Weil die, die Spieler sind mit, gehen mit einer anderen Erwartungshaltung an so ein Spiel ran. Wenn Wow jetzt sagt, ja, okay, ähm, WoW ist ja, ist ja klar, muss man kaufen, man muss jedes DLC kaufen, man muss das Grundspiel kaufen und dann zahlst du ja auch noch monatlich. Aber du hast halt viel Content, ne? Wenn jetzt WoW sagen würde, oder Blizzard sagen würde, ja, wir machen jetzt WoW als Free-to-Play, ähm, dann ist das gut, aber dann wissen die Leute, okay, dieses Spiel ist eigentlich, das habe ich, hab ich monatlich bezahlt. Und wenn die das jetzt spielen und dann die Spieler, die dafür zahlen, halt Zugriff auf, vollen, auf den vollen Content haben, dann finde ich das voll in Ordnung. Weil jeder weiß, okay, WoW ist eigentlich ein riesiges Spiel, das auf, auf monatliche, auf eine monatliche Bezahlbasis ähm, ausgerichtet ist. Und diese, diese Free-to-Play-Variante ist halt nur eine Demo-Version. Dann, dann juckt das doch keinen. Finde ich halt voll in Ordnung. Versteht ihr meinen Punkt? Ich finde es halt einfach nicht cool, wenn ähm, Leute bei Spielen, die eigentlich ursprünglich... Ähm, auf eine Bezahl monatliche Bezahlbasis ausgelegt und ähm, ausgerichtet waren, dass die dann quasi sagen, diese Spiele sind von sich aus automatisch Pay-to-Win. Finde ich irgendwie ein bisschen kurzsichtig. Ne? Okay, Arcade hat sich herausgestellt, war, war dennoch Pay-to-Win. <lacht> aber zu seiner Zeit war es halt, ähm, war es vom, vom Content her quasi ein WoW-Liga, würde ich sagen. Nur der Publisher hat es sehr verkackt. Ähm, aber... Wenn ein Spiel von Anfang an Free-to-Play ist und dann man sich dazu entscheidet, eine monatliche Bezahlvariante einzuführen und dann die Spieler dann noch einen Vorteil davon kriegen, einen spielerischen mh, gut, ist, ist kacke. Kann man als Pay-to-Win bezeichnen, finde ich. Äh, ja, wollte ich nochmal sagen, weil du das halt gerade erwähnt hast mit den monatlichen äh, Sachen. Äh, diesbezüglich ist mir auch noch eine Frage vorhin eingefallen äh, an euch, und zwar was, was würdet ihr bevorzugen? Würdet ihr ein Spiel bevorzugen, das Free-to-Play ist, aber wo ihr vielleicht Geld bezahlen müsst? Und wo vielleicht die, ähm, die Chance besteht oder die Wahrscheinlichkeit, dass der Entwickler in Zukunft äh, Pay-to-Win-Items einführt in den Cash Shop? Oder würdet ihr für ein Spiel würdet ihr ein Spiel einmal kaufen und dann nichts zahlen, so wie bei Guild Wars? Oder würdet ihr ein Spiel monatlich zahlen, so wie Final Fantasy oder WoW? Ich bezahle mein Spiel einmal, wenn ich im Laden gehe, in Steam gucke, bezahle ich mein Spiel und wenn wir das ganze für das Spiel haben, ist es, es kommt. Also ich meine jetzt aber ich meine jetzt aber nicht Singleplayer Games, sondern MMOs. Ja. Okay. Ich, ich nehme jetzt, ich spiele kaum MMOs, das Einzige, was ich halt gespielt habe, war ESO und ich habe Final Fantasy angespielt. Ähm, aber ich, ich will dann halt eigentlich das Spiel kaufen, nämlich jetzt Guild Wars als Beispiel. Spiel äh, kaufe es und hab den Content dort. Also das Grundspiel ist wahrscheinlich. ich weiß jetzt nicht, wie, wie viele DLCs Guild äh, gilt. Zwei, glaube ich, hat es. Zwei oder drei? Auf jeden Fall habe ich halt keinen Bock, irgendwie ein 20 reinzustecken für 150 mehr Schaden oder Death oder schieß mich tot. Und auf monatlich Zahlen, da fühle ich mich pe persönlich tatsächlich so gezwungen. Wenn ich mir jetzt eine Gamecard kaufe für FF14 zum Beispiel, dann fühle ich mich irgendwie so, ja, diesen Monat muss ich jetzt spielen, jetzt habe ich es eingelöst, aber so nach 15 Tagen kommt irgendwas dazwischen oder so und dann sitze ich trotzdem da, ja, mein Geld ist jetzt irgendwie flöten gegangen, so leichtens nichts. Und da habe ich dann lieber das Spiel, kann anmachen, wann man Lust, lustig dran ist und kann spielen, wann ich will. Okay. Ich glaube, das kommt halt äh, sehr darauf an, was für ein Spielertyp man auch ist. Ne? Also wenn du jemand bist, der sowieso Interesse hat am Gaming allgemein und man möchte sehr viele Spiele spielen, ist ein MMO ja sowieso schon mal eigentlich nicht das richtige Spiel für einen. Ich denke mal, deswegen kommen dann die äh, fallen dann für diese Leute auch die ganzen Abo-Modelle fallen dann im Prinzip weg, weil das ist dann tritt nämlich genau dieses, das in Erscheinung, was du jetzt gerade eben meintest, dass man im Prinzip immer das Gefühl hat, ähm, man kann jetzt nur noch dieses eine Spiel spielen, weil man ja dafür das Abo äh, hat. Und so ist es in meinem Fall ja eigentlich auch immer gewesen. Sobald ich ein aktives WoW-Abo hatte, war es bei mir eigentlich so, dass ich zu dem Zeitpunkt auch eigentlich fast nur noch WoW gespielt habe, vielleicht noch ein anderes Spiel parallel. Aber das dann halt nur so, so ab und zu halt dann, wenn Zeit war, wenn man gerade irgendwie keine Lust hatte. Ähm, also bei mir speziell ist es so, ich kann die Frage so gar nicht wirklich beantworten. Für mich kämen rein prinzipiell alle Methoden in Frage für ein MMO. Ähm, egal, ob kostenlos oder ob ich da einmal kaufe, also beziehungsweise einmal wie bei Guild Wars habe ich zum Beispiel auch gespielt. Ähm, bei mir ist es allerdings so, dass ich die besten Erfahrungen mit den äh, MMOs gemacht habe, die wirklich auf ein Abo-Modell zurückgreifen. Also mir haben bisher die die drei MMOs, WoW, äh, Lord of the Rings Online und äh, das Star Wars, am besten gefallen. Und Lord of the Rings und Star Wars, zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, waren die beiden noch auf ein Abo-Modell aufgebaut. Ich glaube, Lord of the Rings ist ja seit, ich weiß gar nicht, ob es das so heute überhaupt noch gibt. Das gibt das wurde halt sogar grafisch überarbeitet. Kriegt ja, sogar noch Content. Das, ja. das ist ja irgendwann mal umgestellt worden, dass, äh, auch auf ein ähnliches System, dass du quasi komplett ohne Abo spielen konntest. Ähm, ich glaube, es so auch relativ lange, relativ weit. Ähm, und konnte es ein Abo abschließen und es gab noch die Möglichkeit, äh, so ein Lifetime-Abo äh, oder Lifetime-Mitglied oder sowas nannte sich das zu werden. Okay. Wo du dann einmal richtig viel Geld bezahlt hast. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel das war, aber es war schon eine Menge. Also 500 Euro oder irgendwie Uff, sowas. Das ist und aber schon hoch. ein großer Vertrauensvorschuss. Ja, genau, deswegen, das ist wahrscheinlich auch noch für die absoluten Freaks in Frage gekommen, die wussten, ich werde das Spiel spielen, bis die Server irgendwann äh, abgeschaltet werden, weil das ist ja natürlich auch immer die Frage, ne? du weißt es ja nie. Theoretisch mhm. kann es ja in einem Jahr schon so weit sein, dass die Server abgeschaltet werden für so ein MMO. Ähm, ja, ich kann es eigentlich nur so beantworten, dass ich halt, ich vertraue da in dem Sinne dem Abo-Modell -Abo am meisten, weil die Spiele zu dem Zeitpunkt halt auch einfach ähm, für mich am stärksten äh, funktionieren. Also man merkt halt, oder so fand ich es immer, man merkt, da wird mehr Entwicklungsarbeit reingesteckt dann auch in diese Spiele. Die können sich durch dieses Abo halt auch mehr, mehr leisten, mehr Performance auch, mehr Inhalte. Und ich finde es auch eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen, hm, zumindest für mich als Spieler, ähm, wenn ich weiß, hier, alle, die mit mir spielen, wir sind eigentlich auch auf einem Niveau. Also ich, ich, ich finde per se Spiele, die so einen Ingame-Shop haben, sehr unangenehm. Gibt es ja in WoW auch, aber das ist ja rein kosmetisch, dass du irgendwelche Mounts oder sowas äh, dir kaufen kannst. Gott sei Dank gibt es das nicht in Classic. Retail spiele ich seit Ewigkeiten ja auch schon nicht mehr. Ähm, aber ähm, ja, ich finde es eigentlich ganz angenehm zu wissen, ich habe nicht diesen zusätzlichen Druck, nenne ich es jetzt mal, irgendwas kaufen zu können auch, äh, sondern ich bin rein darauf angewiesen, mir alles spielerisch zu erspielen und dann ist mir rein theoretisch egal, ob ich das, äh, ob ich, wie ich das erreiche, ob, ob, äh, ob ich da einmal ein Abo bezahle, äh, einmal im Monat oder ob ich da ähm, eine Zahlung mache und dann nie wieder, wie bei Guild Wars. Guild Wars hat mir zum Beispiel auch gut gefallen. Ähm, ja, kann ja. ich auch so nicht direkt beantworten. Okay, Frage. kurz auf den Chat eingehen. Äh, Yannick würde einmal oder monatlich zahlen, aber kein, äh, kein Free-to-Play. Na, Pharos würde, äh, ich würde, schreibt, ich würde ja ein Game spielen, was kostenlos ist und dann einen Ingame-Shop hat, wo man Kosmetik kaufen kann oder buy to play oder sowas. In Wien Guild Wars 2. Äh, das Ding ist, bei dem Free-to-Play-Ding kannst du nie wissen, ob das dann nicht wirklich irgendwann ähm, doch Pay-to-Win wird. Das ist halt das Problem an Free-to-Play-Games. Die können am Anfang, ähm, können die Entwickler Versprechungen machen und der Cash-Shop. Ist dann erstmal nur mit kosmetischen Items gefüllt. Aber ich sag mal, sobald die Spielerzahl anfängt zu schwinden und die Entwickler weniger Geld verdienen, werden die gezwungen sein, halt entweder mehr Content zu bringen, mehr qualitativen Content oder halt Pay-to-win-Items ins Spiel zu integrieren, um diese schwindende Spielerzahl auszugleichen. Die weniger Spieler bedeutet ja auch weniger Käufe im, im Shop, weniger potenzielle Käufe. Käufer. Und aus Käufern resultieren die Käufe, ja. Also, ähm. Meine Erfahrung, zumindest was jetzt MMOs angeht, hat gezeigt, dass ich nicht der Meinung bin, dass es da konkurrenzfähige Free-to-Play-Spiele gibt im Vergleich zu denen, die wirklich irgendwie ein Abo-Modell oder sowas haben. Weil du kannst die Leute zwar locken mit einem Free-to-Play und die Spiele sind dann vielleicht auch grundlegend nicht schlecht, aber du kommst früher oder später in irgendeinen Bereich, wo dir irgendwelche Bankplätze ausgehen oder das Leveln einfach zu lange dauert oder sonst irgendwas passiert. Die Spiele sind dann meistens in haben irgendeine Restriktion in irgendeiner Form äh, im Laufe des Spiels, dass du eigentlich darauf angewiesen bist, ein Abo abzuschließen. Irgendwie, was persönlich ja. schlecht ist. Weil wenn du jetzt sagst, ähm, das ist ja das, was ich eingangs sagte, wenn du sagst, okay, ich habe das Spiel umsonst gespielt und du hast es eben eigentlich sehr treffend gesagt, dass man sich im Prinzip den Gedanken vorstellen kann, ich spiele jetzt gerade eine Art Demo, und kann mich selber dazu entscheiden, ob ich das auf die normale Version upgrade, indem ich ein Abo abschließe, ist ja so gesehen nichts Falsches, weil du es in einem anderen Spiel, wie zum Beispiel bei WoW, das könntest du gar nicht spielen, ohne ein Abo abgeschlossen zu haben. Nur da kommt dann meistens der Faktor dazu, und der ist dann nämlich für mich meistens der entscheidende gewesen, dass diese Spiele, die dann diesen Ingame-Shop haben, ähm, und free to play Spieler haben, äh, und das dann zu mischen, es dann sehr oft eben in dieses in dieses ähm, Pay-to-Win äh, reingeht, weil du dann auch oft noch irgendwelche anderen Sachen freischalten kannst, irgendwelche Booster oder irgendwas, was halt was halt eine Zweiklassengesellschaft auslöst und das finde ich einfach unangenehm dann auf, in, diesem, in, in diesem Umfeld zu spielen. Deswegen ist es ja. für mich einfach angenehmer zu wissen, okay, hier haben wir gerade alle die gleichen Voraussetzungen, alle haben das gleiche Abo und so weiter und ähm, gut ist. Ähm, Zweiklassengesellschaft ist eigentlich ein sehr gutes Wort für, für die Lage, in der sich gerade Pay-to-Win, äh, doch Pay-to-Win-Spiele befinden. Ähm, witzigerweise ähm, ist es aber mit dem Pay-to-Win, mit diesem Verhältnis von Free-to-Play zu Pay-to-Win, äh, ist es bei MMOs ganz, ganz oft so, tatsächlich. MMO, MMO MMORPGs, ähm, die Free-to-Play sind, sind meistens auch Pay-to-Win. Es gibt andere Spiele aus anderen Genres, die nicht, die zwar Free-to-Play sind, aber nicht Pay-to-Win, ähm, wie zum Beispiel halt League of Legends ist kein MMORPG, aber oh mein, mein Kater nervt gerade im Hintergrund ähm, hört man das? Ja man hat es gerade ja, gehört. Okay. Okay. <lacht> ähm, League of Legends ist kein MMORPG und ist Free to Play, aber nicht Pay to Win. Hearthstone gut da sage ich lieber nichts zu, ist Entscheidungssache. Manche Leute, es gibt Leute, die haben richtig viel Glück mit diesen Booster-Packs, die Spieler sind, die kaufen sich dann so Booster-Packs auf, haben sie übrigens die krasse Karte bekommen, mit der sie einfach so ein krasses Deck äh, bauen können, um sich im, im, im Ranking halt hochzuarbeiten. Ähm, gut, ist eine Glückssache. Die Leute, die Glück haben, die bezeichnen das Spiel nicht als Pay-to-Win, die Leute, die Pech haben, die bezeichnen es als Pay-to-Win, deshalb ist das Ansichtssache. Ähm, aber ja, gerade so bei, bei, bei Spielen, die bei Nicht-MMORPGs, denke ich, ist das, äh, geht Free-to-Play nicht ganz so äh, einher mit, ähm, mit Pay-to-Win. Äh, aber ich bin. Jetzt, um nochmal um die Frage zurückzukommen, ähm, welches Abo-Modell ich bevorzuge oder welches Bezahlmodell ich bevorzuge, würde ich Silent zustimmen. Ich habe alle drei Seiten kennengelernt. Ich habe Free-to-Plays ganz oft gespielt, ich habe Buy-to-Plays gespielt und ich habe jetzt seit fünf Jahren oder so spiele ich Final Fantasy 14 als Abo-Modell, wo man sich auch jedes DLC und das Grundgame kaufen muss. Ähm, und erfahrungsgemäß, ja, Spiele mit einem monatlichen Bezahlsystem bieten dem besten und umfangreichsten Content und bieten auch die höchste Qualität. Du hast bei WOW immer, kannst du dich darauf verlassen, es kommt ein neues Addon, alle zwei Jahre, alle zwei bis drei Jahre kommt ein neues Addon für WOW, wenn ich so richtig liege. Ähm, bei Final Fantasy kommt alle zwei Jahre mal ein Addon, bis jetzt. Es gibt einen strikten Plan ähm, und dadurch, dass ganz viele Spieler monatlich zahlen, hat hat das Unternehmen so unglaublich viel mehr Ressourcen, um Leute anzustellen, um, um 3D-Designer anzustellen, um Leute um Programmierer anzustellen, um halt Content zu generieren, um qualitativen Content zu generieren. Während in Free-to-Play-MMOs die meisten Spieler ähm, eben nicht zahlen. Die meisten Spieler in so Free-to-Play-Spielen, die zahlen nichts. Deshalb es ja das Prinzip des Wailings. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, das Video, das ist ja viral gegangen in der Gaming-Welt, wo dieser eine ähm, Typ quasi eine Präsentation darüber gemacht hat, wie man am besten Leute per Pay-to-Win angelt. Und das meiste aus ihnen rausholt. Vielleicht habt ihr es gesehen. Wenn nicht, mhm. äh, würde ich es euch empfehlen. Es ist unglaublich interessant, da auch hinter die Kulissen von solchen Unternehmen zu gucken. Ähm, ja, und ähm, bei buy to play Games. Meinst, ah. der, das geht, glaube ich, um Mobile Games. Genau, diesem, genau. genau Fall, das war heißt, ja? dieser ja, Norweger oder so. Da mhm. ähm, ja, kenne ich. Bei buy to play Games, äh, da habe ich auch grundsätzlich erstmal nichts gegen. Eigentlich finde ich das Prinzip erstmal objektiv betrachtet, ist natürlich das Prinzip, wenn man ein Spiel einmal kauft und nie wieder kaufen muss und trotzdem äh, Zugriff auf den kompletten Umfang hat, für eine unendliche äh, Zeitspanne, in Anführungszeichen unendlich, ist ja auf dem Papier erstmal ganz schön. Aber da muss man mal ein bisschen weiter gucken. Wenn die Entwickler einmal eine große Summe Geld bekommen, dann haben sie erstmal für die nächsten Monate oder vielleicht das nächste Jahr haben sie halt Kapital, um das zu investieren in neuen Content. Aber dann geht denen irgendwann auch mal das Kapital aus. Und was dann? Dann wird halt der Content weniger. Und das, genau dieses Beispiel haben wir gerade in Guild Wars. Guild Wars muss man sich einmal kaufen und dann nicht wieder. Und jetzt ist es so, seit mindestens ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahren, ist es so, dass ähm, in Guild Wars 2 der Content einfach einfach nicht da ist. Es gibt nicht mehr viel sinnvollen Content und es kommt auch nicht wirklich viel neuer Content hinzu. Und die Spielerschaft beschwert sich auch mittlerweile schon sehr drüber. Es sind auch viele Leute von Guild Wars 2 zu Fall Fantasy übergestiegen, ähm, weil es einfach in Guild Wars keinen neuen Content gibt. Ich weiß nicht, was die Entwickler machen. Vielleicht arbeiten die auch gerade an Guild Wars 3 und deshalb haben sie keine Ressourcen oder sie haben einfach kein Kapital und können ähm, deshalb nicht viel Content liefern. Keine Ahnung, was die machen, aber ich finde einfach, wenn man ein Spiel spielt, das man monatlich bezahlt, hat man irgendwo als Spieler die Sicherheit, dass man auch für die nächsten Jahre versorgt ist mit Content und mit, mit Sachen, die man tun kann in den Game. Das ist also auch irgendwo eine, eine, eine Garantie oder eine Sicherheit, dass man als Spieler was zu tun hat. Und das ist so, was ich ähm, bei Free-to-Play-Games sowieso vermisse und bei Buy-to-Play-Games, wo ich dann auch so ein bisschen Bauchschmerzen habe. Und deshalb, ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich dann auch Pay to Win äh, Pay-to-Play äh, pay nehmen. <lacht> also Pay-to-Play, sowas wie WoW oder Final Fantasy, einfach nur, weil ich dann weiß, okay, da kriege ich Content und ich habe was zu tun für die nächsten Jahre. Auch ja, der Nachteil ist von diesem, das, der Nachteil ist, dass du im Pay-to-Play-Bereich halt auch, halt, halt auch oft diesen In-Game-Shop hast, ähm, der dir dann halt zusätzlich zu dem gekauften Spiel halt nochmal die Möglichkeit bietet, ähm, im Prinzip ähm, irgendwas Pay-to-Win-mäßiges, irgendwas Pay-to-Win-mäßiges angeboten. Keine Ahnung. Ist. Das ist, äh, finde ich, auch der große Nachteil. Das ist bei den Abo Abo-Dingern eigentlich eher selten. Oder ja. Oder? ja, klar ja, gibt es auch einen Top, aber Final Fantasy, in Final Fantasy kannst du, ähm, es gibt tatsächlich, es gibt die Möglichkeit seinen Char auf einem bestimmten Level zu boosten, oder eine, eine Klasse auf ein bestimmtes Level zu boosten, aber ich glaube das gibt es auch in WoW, äh, das ist jetzt ja. nicht wirklich pay to win das ist Pay-to-Progress. Ja, genau, für mich was anderes, genau, ja. Ja, aber... Ja, das ist, mich ist ja nicht das Ziel des Spiels, du bist ja nicht der Macker, weil du, weil du das maximale Level erreichst, also... Du bist äh, wohl eher sogar noch schlechter, weil ich denke, man ist sogar noch schlechter, weil man einfach seine Klasse da nicht beherrscht. Weil man so viele Skills hat und die Rotation gar nicht kann. Das ist in Final Fantasy nämlich ein ganz großes Problem. Mit jedem, der seine Klasse boostet, der hat dann keine Ahnung von seiner Rota. Hm. Es ist eher Pay-to-Lose pay to in dem Fall. <lacht> äh, ja, wo waren wir gerade? Final Fantasy, jetzt habe ich den Faden verloren. Du hast gesagt, dass du eher das Abo-Modell haben willst, als das Spiel zu kaufen, also als Gesamtpaket ohne monatliches Zahlen. Das war dein letzter Satz. Ja, weil, ähm, ja, weil ich halt die Sicherheit habe. Ja. Gibt es sonst noch was? Ähm, ne, ich denke, wir haben sowe soweit alles abgehandelt. Also ja, man hat gerade was so Pay-to-Progress angeht, ähm, kann man, da scheiden sich dann die Geister, ab wann ist wirklich etwas Pay-to-Progress? Ab wie viel Zeitersparnis im Vergleich zu, zu der Menge, die ich bezahlen muss, ist was ist es Pay-to-Win oder nicht, da muss jeder für sich selber entscheiden. Aber Fakt ist, wenn man für etwas zahlt oder zahlen muss, was es so in Game nicht gibt und was einem Vorteil verschafft, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ähm, ist es Pay-to-Win und ist, ist nicht cool. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, sich zu finanzieren über Skins oder so. Also es muss nicht unbedingt... Ähm, es muss nicht unbedingt Unfair, in, in einer unfairen zwei Klassengesellschaft ausarten, wie Silent das so schön gesagt hat. Ey. Das ist ein gutes Wort. Pay-to-Win Pay to ist echt zwei, eine zwei eigentlich. Ähm, ja. Habt ihr noch irgendwas in Bezug auf Pay-to-Win? Mein Kater bricht gleich durch meine Tür. <lacht> nee, ich denke, das Thema ist relativ klar. Wir sind alle streng dagegen. Ich finde trotzdem schade, wie du es gesagt hast, mich wundert es auch ein bisschen, dass es trotzdem so, ähm, so präsent ist. Äh, Gerade auch im Mobile-Markt. Ich meine, okay, das kann man wahrscheinlich mit uns klassischen Gamern schwer vergleichen. Das ist halt ein ganz, anderer, ganz anderes Klientel, die, was diese Mobile-Spiele äh, konsumiert und da, ja, glaube ich, die, das Geld reinsteckt. Gerade die asiatischen Sa äh, Länder, die sind da eher so Mobile-mäßig drin. Mhm. Hol die Klasse rein, dann gibt es Klicks und Viewer. Die Klasse? Die Katze? Achso, die Katze. Nee, die Katzen haben äh, Wohnzimmerverbot, weil sie mir die Kabel durchbeißen. Ähm, ja. Witzigerweise äh, muss man auch mal sagen, ist mir aufgefallen, ähm, als, als äh, ich weiß nicht, also für uns westliche Gamer, sage ich mal, gilt das. Äh, wir sind eher weniger gewillt für, ein, für eine App oder ein Spiel etwas zu zahlen, einen kleinen Betrag zu zahlen, als einen größeren Betrag auf dem PC. Das ist nämlich, ähm, ihr kennt ja The Banner Saga, ne? Bestimmt. Ja. Äh, die Entwickler haben The Banner Saga wirklich genau eins zu eins das gleiche Spiel, haben sie statt 15 Euro oder 20 Euro haben sie für, für äh, 10 Euro oder so auf dem, im Play Store angeboten. Moment, ich kümmere mich mal kurz um meine Katze, bin gleich wieder da. Was hast du jetzt gemacht? Ich habe ihn in die Küche gesperrt, dass er nicht <lacht> an der Tür nein, kratzt. Jetzt <lacht> kann er an der nächsten Tür kratzen. So, dass ja, der hört man immer aber nicht. <lacht> so, wo waren wir? Keine Hallo, Ahnung mehr. <lacht> <lacht> äh, jetzt habe ich das Thema verloren. Ja. Wo waren wir? Ich habe vergessen. Pay, Pay to Progress, glaube ich, hattest du noch mal erwähnt. Ich weiß nicht, ob das das letzte war. Ne, mir fällt es nicht mal ein. So, wir, wir waren dabei, dass Banner Saga auf mobile genau. Oh, ja, genau. genau, genau. Ist bei geringeren Preis und höchstwahrscheinlich die Verkaufszahlen genauso gering waren. Genau. Das ist nämlich das Witzige. Das war das einstmal das gleiche Spiel, aber es wurde äh, die Leute waren nicht bereit, das Spiel für weniger zu, zu kaufen auf dem äh, Handy oder auf dem Tablet als halt mehr zu zahlen für die PC-Version. Naja, das hat aber ja. was, mit, das hat was mit der Gesellschaft zu tun. Die, Asi die asiatischen Menschen sind halt deutlich länger unterwegs und auch höchstwahrscheinlich viel mehr unterwegs und haben deswegen ihr Handy oder Handheld-Konsolen immer mehr zur Hand ich habe ein Handy zum WhatsApp-Schreiben dabei und zum Telefonieren und zum Musik hören. Wenn ich zu Hause bin, dann spiele ich höchstwahrscheinlich wahrscheinlich irgendwas, aber nicht unterwegs. Und das geht höchstwahrscheinlich zu 90 Prozent der europäischen Bevölkerung. Okay. Kann mhm. sein. Ich habe da letztens auch was Interessantes zu gelesen. Was? Ähm, dass, äh, was ähnlich ist, was du meintest, dass die Deutschen im Allgemeinen nicht bereit dazu sind, im App-Store Geld auszugeben. Das teilweise für ähm, für irgendwelche Quatschsachen Geld ausgegeben wird, aber keine 1,79 Euro für irgendeine App, die man aber wirklich, wirklich benutzt. Also, ähm, ich sage jetzt mal WhatsApp, was wirklich jeder Mensch tagtäglich benutzt, da wird dann überlegt, mh, ist mir jetzt das jetzt die 1,79 Euro wert und die Leute kaufen den Scheiß nicht, ähm, kaufen aber andere Sachen. Ich letztes Mal ja. was drüber gelesen. Ja, stimmt. WhatsApp war mal eine Zeit lang, äh, war das so, dass man ein Jahr gratis hatte und dann musste man ja zahlen, ne? Huh? Ja, bei, ich glaub, bei, bei Android war das, glaube ich, mal so. Ja oder bei, genau bei, umgekehrt. Ja. Bei nee, bei Android war es auch so. Du musst kaufen. Ach, ja, das, das ist dasselbe wie mit Teamspeak und Discord. Die Teamspeak-App kostet ja auf dem Mobile-Devices 1,99 oder so. Mhm. Jeder benutzt es, aber als Discord irgendwie aus dem Boden auferstanden ist und alle auf Discord gewechselt, weil es war alles umsonst Server und so und auch die App umsonst ist. Naja, man sagt ja, if it's free, then you're the product. Ist mhm. ja kein Geheimnis, dass Discord die ganzen Daten und so weiter weiterverkauft von uns. Irgendwie müssen die sich ausfinanzieren. Naja, ist halt so. TeamSpeak auf iOS war teurer. Was? Achso ja, kann sein, weil die, ähm, tatsächlich gibt es das Phänomen, dass manche Apps im, im Apple Store im App Store von Apple äh, teurer sind, aber das liegt daran, dass die Gebühren für den für die Bereitstellung eines einer App in diesem App Store wesentlich höher sind bei Apple als bei Android. Bei Apple zahlst du, glaube ich, 100 Euro, damit du deine App in den App Store stellen kannst, nach Überprüfung natürlich. Im Android Store zahlst du 20, 25 Euro. Also ja, klar, dann muss der Preis auch irgendwie höher werden. Ja, hat mal 4,99 Euro auf iOS. 4,99 Euro, okay. Ja, hätte liegt wahrscheinlich an den 100 Euro. Gut, ähm, ich denke, wir machen jetzt hier auch mal so einen leichten Cut. Äh, war ein cooler Podcast, ist wieder ausgeartet. Ich hatte eigentlich 30 Minuten angepeilt, jetzt haben wir fast eineinhalb Stunden. Muss ich dann halt irgendwie schneiden. Wir hatten auch ein paar Pausen zwischendurch, ein paar, aber die fallen, glaube ich, nicht so sehr ins Gewicht. Äh, ja, war trotzdem mal schön, darüber zu, zu reden. Ich finde auch, es war ein gutes Thema, weil über pay -to win kann man sich immer sehr gut aufregen. Und da sind auch alle immer sehr schön einig. Da gibt es dann keine Kontroversen. Äh, ja... Ansonsten bedanke ich mich bei Silent, bei Fire für ihre Zeit. Silent, guten Hunger, du wolltest ja noch essen. Mhm. Ähm, ja, und dann sehen wir uns im nächsten Stream, denke ich. Ich werde jetzt den Stream, glaube ich. Oder ich wechsle die Szene. Ja, wir machen gleich weiter mit Final Fantasy. Danke Silent und Tom für eure Zeit. schön. Tschüss. Ciao.